Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Äh, ich habe letztes Mal nicht wirklich weitergespielt. Das Einzige, was ich gemacht habe, das habe ich allerdings wirklich gemacht. Äh, ich habe mit Freunden Pokémon getauscht. und Voll cool und so. Wo ist der verdammte Pokédex? Da ist er ja. Äh, ich habe jetzt die Einträge halt von Machomai, von Gengar und von Simsala. Äh, äh, äh, wo sind denn die? Da ist Simsala, da ist Machomai, Mai. habe ich. Und Gengar habe ich auch. Ja, das wäre eigentlich auch schon alles, Ein Moment. Ah, okay. Ich schreibe da mal ganz kurz zurück, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, ich merke gerade meine Frisur ist ein bisschen am Arsch, weil ich wegen Arbeit... So, und Handy weg. Äh, weil ich wegen Arbeit eine Kappe trage gerade und ja, ich glaube am besten ist, ich nehme jetzt einfach mal... Ah, gutes Timing. So, ziehen mir die halt an, wegen Pikachu und so. Und ich würde sagen, wir legen los. Mein Team sieht noch genau gleich aus eigentlich. Ich habe noch Bieber dabei. Ähm jo, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir haben hier, den kann ich glaube ich umgehen jetzt in dieser Version. In der alten ging das nicht, da war die Wand zu nah. Finde ich mal gut, dass man hier mehr als ein Item findet. Ich würde den trotzdem gerne mal anquatschen. Ah, ich habe eine Kopfhörer daheim... Also woanders vergessen, in der anderen Wohnung. Das heißt, ich habe keinen Sound. Aber das soll schon okay sein. Hoffe ich mal. <lacht> Was ich auch noch gucken muss, im Hintergrund lecker Pokémon hoch, aber das Problem ist, dass YouTube irgendwie ein Konvertierungsproblem hat aktuell. Obwohl es ein MP4 Format ist. Also ich muss gucken, dass das geht. Äh, und er meldet mir, dass der Freundschaftsmodus geht, weil hier der zweite Controller ready ist und verbunden. Das ist halt jetzt einfach so. Okay, das Evoli kriegen wir klein. Das ist ohne Problem eigentlich, hoffentlich. Okay. Ja, aber ob ich jetzt mein, mit dem Kumpel spiele, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht hier jetzt. Ich weiß, dass wir auf Doppelkämpfe umsteigen dann. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was... Es wäre wahrscheinlich viel einfacher, also unfair einfach halt. Deswegen mache ich es nicht. Ja. Okay. Ich glaube, Evoli ist nicht so gut gegen... Also nicht zu gut gegen Bieber. Beide 26, dann schmeiße ich mal mein Nidoking rein, also Nidorino. Was ich auch noch rausgefunden habe, ich habe voll viel rausgefunden. Ich weiß jetzt, wie man richtig chained, das ist voll einfach. Die Bonbon-Verteilung ist nicht limitiert auf 510 Punkte, da kann ich reinklatschen, was ich will. Das ist voll bescheuert, ich kann einfach alle Werte plusen ohne Ende, So dass ich halt ein 6 perfekte Trainings-EV, glaube ich, ne Evaluation-Point ist. Die Evaluation-Value ist das andere. Ich merke gerade, ich bin wieder auf dem falschen Fernseher eingestellt. Entschuldigung. Das sollte nicht sein. Moment, wir ändern das ganz kurz. War ja, das ganz unten. So. Weil irgendwie ist das Format vom Fernseher meiner Freundin anders. Deswegen nimmt er da immer 95% Größe an. Dann geht's. Und hier ist es 100%. Und ich vergesse es ab und zu umzuschalten. Sorry. Okay, Anton ist ein bisschen schwieriger... Ich gebe dem mal ein Toxin, dann ist er nicht so lange hier. Hoffentlich. Schwer vergifte natürlich, jawohl. Der erste Schaden ist nicht so hoch, der nächste wird dann doppelt natürlich. Äh, ich weiche mal aus, wegen Wassertyp ist das ein bisschen nachteilhaft, aber Nidorino kann sich eigentlich ganz gut halten. Jetzt wird er schon verdoppelt, Schaufler trifft und dann ist es der vierfache Schaden vom normalen Gift schon. Das tötet ihn jetzt eigentlich. Und er tötet mich zum Glück nicht. Komm. Jawohl, hat doch gereicht. Top. Ja, du bist so cool, du hast trainiert, wow. Oh, okay. Okay. Ah ja, mein Fukano, mein Menki habe ich abgegeben. Menki kriegen wir schnell wieder Fukano auch. Dafür habe ich jetzt... Doch, war richtig. Das ganze ganz wichtig, das habe ich voll vergessen. Ich habe jetzt einmal Wulpix. Ah, ich habe sogar noch zwei Fukano. Und Knoffense habe ich auch bekommen. Das heißt, wir können zwei der editionsspezifischen Pokémon ähm, haben. Ich hole noch ganz kurz das... Ja, ich gehe es kurz heilen, weil da oben ist es super trenn und so. Ähm, den Rest würde ich eh aus der Pokémon-Go-Version ziehen dann, sobald ich in der safari zone stadt bin Ich vergesse immer die Namen von den Städten. Äh, sobald ich da bin, wo ich in die Safari-Zone kann, auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, ciao. Gut. Sobald ich in der Safari-Zone bin eigentlich. Äh, komm, angucken. Da, Pursania City, genau. Äh, dann war, glaube ich, noch was mit den Items, die ich gefunden habe. Komm an, so. Ich habe einen Blattstein gefunden, genau. Da war noch was. Kann ich noch nicht brauchen. Brauche ich dann, wenn ich einen Duflo habe oder einen Ultrigaria, damit ich Giflo und Sazenia machen kann. Die Evoli-Entwicklungen, die Evolution habe ich vorbereitet, dass ich die hochziehen kann für den Pokédex. Living wird es wahrscheinlich nicht, aber es gibt einen Pokédex-Füller halt ohne Mew. Das heißt, ein bisschen mehr Bezirk, damit du für alles bewappen bist, weil ich mein komplettes. Ja, komm, ich hab Bock. Die wird schon nicht viel machen können. Hoffe ich mal. Trainer-Coach Julia! Mit Quapuzzi, oh. Müsste schon Kampfwasser sein, ne? Ich glaube, nur Quapsel ist äh, nur Wasser. Konnte man hier nicht? Ja, genau. Nur Wasser, okay. Dann ist der tatsächlich noch nur Wasser. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte taggen. Dieser Knowspot, Pikachu ist EOP. Komm, wir schmeißen Pikachu rein und räumen da mal auf. Ich habe mega lustige Videos gesehen unterdessen von äh, Shiny äh, Soft Resetten für Mewtwo zum Beispiel. Da hat jemand einfach mal ähm, resettet. Als das Shiny aufgetaucht ist, so nach dem er Versuch einfach, ich reset jetzt nochmal, ist ja nicht Shiny und dann hat er es gecheckt, als er beendet hat, weil er die Replay-Aufnahme gesehen hat oder sein Kumpel ihm gesagt hat. Das war so lustig. Dann gab es noch ein Video von einem Shiny Training von Hypno, also Tramato, Entschuldigung. Ähm und ehrlich gesagt, die Frau, die das gespielt hat, die war dann so ein, zwei Minuten gegen das Video. Die hat das Shiny Tramato gesehen und hockt sich das, oh mein, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist zwei Minuten durch. Und dann hat sich so voll gezittert und konnte den Ball nicht richtig werfen und hat mega übertrieben. Also die Direktion war ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Also, ja. War halt ein Twitch-Streamer und so, ne? Ich will ja nicht sagen wegen Twitch-Streamerin, Twitch aber es war schon dezent übertrieben. Nein, will ich nicht lernen. Also, ja. Aber ansonsten ist halt so. Rassaf. Klären wir mal. Äh, ja, und dann wünschte man sich nach einer Minute einfach nur noch so, oh, komm, bitte hau ab, bitte hau Und tatsächlich ist Dramato dann geflüchtet, was nicht nur heißt, die das Shiny ist verschwunden, sondern wenn ein wildes Pokémon flüchtet, dann ist ein Shiny Break. Ein Chain Breaker. So rum, nicht Shiny Break. Chain Break. Das heißt, sie kann alles nochmal von vorne machen, wenn sie Shiny chain will. Das ist lustig. Weil das Problem ist beim Shiny Chaining, man muss darauf achten, dass das Pokémon... Dass man nur ein Pokémon fängt, ja, meine Belohnung ist TM13 durchbruchten, nice. Äh, dass man nur ein Pokémon fängt, man darf neue Pokémon ansprechen, man muss aber selber von sich aus flüchten können. Wenn das Pokémon flüchtet, ist es ein Chainbreak. und das ist mega mühsam. Wobei man hat, glaube ich, zwei, drei Minuten Zeit, um zu flüchten, theoretisch. Ja. Die Musik habe ich immer so im Kopf. Egal, ob ich Kopf habe oder nicht. So, das läuft. Machen wir weiter. Und damit kommen wir in die Höhle, bei der wir Blitz brauchen, theoretisch. Hier drin ist stockfinster. Ich warte noch. Okay, weil das Problem ist, ich kenne die Höhle eigentlich auswendig. Wenn sie noch dieselbe Höhle haben Höhle Dann kenne ich die Höhle auswendig Also ich kann die ohne Blitz machen Ich habe die dann tatsächlich auch immer ohne Blitz gemacht mit der Zeit Einfach wegen dem VM-Slot, den man nicht braucht Und ich habe keine Hemibären, merke ich gerade Was halt dezent zum Problem werden könnte Weil das wäre mein zweites Onix, das ich je sehe und es flüchtet wieder Ja, natürlich, fuck you Da war viel zu weit. Der dumme Kreis. Ah, oh, fuck you. Okay, das haut bald ab, so wie ich das sehe. Nein! Okay, das mit dem Onyx ist echt mühsam, von der Höhe her. Das flüchtet mir wieder. Ich glaube, ein Kumpel hat noch eine Onyx mehr, also könnt da sonst eins holen. Pokémon Go habe ich eben eins erst jetzt für mich. Das würde ich dann doch eher nicht abgeben. Dieser blöde Kreis. Come on. Yes. Okay, ich mach gleich Blitz, damit wir die Höhle sehen, keine Angst. Aber ich könnte die echt blind durchlaufen, das ist kein Problem. Ja, people level 19. energie Nein. Das ist ein Critical-Hit-Bonus. Der ist nicht so mein Ding. Also die, glaube ich, die nächsten Attacken haben eine erhöhte Critical-Hit, also Volltreffer-Bonus. Ich lese den Pokédex-Eintrag jetzt nicht, aber es gibt einen. Nidorino sieht voll cool aus im Schatten hinten. So, wir machen den Blitz. Ah, oh, was süß. Lichtflut! So. Ich will einfach mal gucken, wie die Höhle aussieht hier. Theoretisch könnte ich sie wirklich blind machen. Wow, wow. Oh, ich war gott. Okay. Wieso schmeiße ich hier eigentlich Superbälle? Das ist voll dumm. Ich habe 10 Premi. Ich habe mega viel Bälle gekauft. Ich habe mein ganzes Geld für Pokebälle ausgegeben. Äh, einfach weil ich fangen wollte für EP und so. Mega wenig. Zubad ist einfach voll Kacke. Wobei Goldbad und Xbad halt relativ stark sind. Vor allem Xbad. Ich mag Xbad wirklich. Mhm. Ich habe mir ein Pokémon Ultramond jetzt, Ultrasonne. Ich habe Ultrasonne. Fuck. Äh, Im Ultrasonne habe ich mir ein x bad gezüchtet sogar. Das ist recht lustig. Mit äh, gift und so, weil ich äh, Bibor spiele mit äh, Giftstacheln. Das wäre ein Tag-Team. Am Anfang Bibor rein, Giftstacheln raus und alles, was später reinkommt, ist halt dann vergiftet. Was mit Gift Shock auf X-Bot eh schon einen Step-Bonus hat und dann noch doppelt so stark wird, weil es vergiftet ist durch Gift Shock dann. Also man kann da richtig gute Kombis aufbauen, was eigentlich voll simpel ist. Okay, das reicht nicht ganz zum Killen. Ah, das war ein Critical. Jo, gut, das macht weh bei Bibo ist also kein Problem. Aber was ich glaube ich auch durch Chaining kann man die spezifischen Bonbons erhalten. Also wenn ich jetzt 100 Pikachu fange, kann sein, dass ein Pikachu ein bisschen heller ist, was nicht riesen Unterschied macht ehrlich gesagt. Ähm, dann wäre es shiny. Und das andere ist, dass ich dann Pikachu Bonbons erhalten glaube ich. Oder ich krieg die doch einen Pikachu Meister. Ich wüsste es nicht mal. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja komm. Rauserei, weil es am meisten AP hat. Bibo ist in der Höhle halt eigentlich nicht so gut. Das Problem ist halt wirklich, dass Stein mit Insekten gar nichts zu anfangen kann. Game over, ja. Voll verkackt. Ich mag den Blick irgendwie. <lacht> das sieht voll bescheuert aus. So, jetzt geht's wieder mit der Kamera. Gut, äh. Ich war... Oh Mann. Der war gemein. Ich schmeiße einfach mal meine Premierbälle hin. Okay. Ja, großartig, geile Sache. Mann, komm mal. Was habe ich von für eine Berge gefunden eigentlich? Eine Nana, die ich nicht brauche. Okay. Ein bisschen behindert. Okay, ich benutze einen Premierball, was wundert es mich? Ich weiß nicht mal, was für eine Catch-Chance der Premierball hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist gleich stark wie ein Pokéball. Aber da sie dir nicht einfach einen Pokéball schenken wollen oder so, haben sie einen Premierball draus gemacht. Oder irgendwie sowas. Okay, ich glaub die Höhle ist anders. Wow! What the fuck? Oh, dich will ich haben. Okay, wir müssen hier ein bisschen fangen jetzt. Jetzt ist kacke, dass ich keine Himbeeren habe. Das macht jetzt echt weh. Ich will gerne einen Superball nehmen. Warten. Ich mag die Animation nicht, die kommt immer dann, wenn man sie nicht braucht. sehr gut, Macholo habe ich, das gibt also einen Marschock, äh, ich hoffe mal die Trainer sind nicht wirklich, dass ich ein Living Decks halber bauen muss, ich muss es nochmal angucken dann, wenn wir soweit sind äh, das Ganze würde ich glaube ich eh dann auf Twitch machen oder so, weil Afterstory und so ich guck mal ich weiß nicht, ich mache nicht so viel auf Twitch aktuell weil ich eh mega unregelmäßig da bin das heißt ich nehme auch sehr unregelmäßig auf, deswegen mache ich gerade aktuell nicht so viel da ich sollte eigentlich mehr darauf gehen wieder. Aber naja. Okay, der Upload geht noch 17 Minuten. Fuck you! Okay, oh das hat sogar gereicht. Puh. Come on! Dankeschön! Ein fuck you-Call hat gereicht. ein bonus weil ich so spiele und gut gemacht habe. Keine Ahnung was. So, Goldbad müssen wir noch haben. Da muss ich Zubat schon nicht trainieren. Ich glaube wirklich, wir machen den Decks erst nach der Story voll, weil das meiste werde ich eh unterwegs noch... Das meiste werde ich eh unterwegs noch kriegen. Fuck you. Habe ich sogar mein Bi Kann ich so mein Bildschirm? Okay, ich muss es noch rausfinden. Weil im Handheld ist es voll einfach. Wenn das Pokémon nach rechts geht, drehst du einfach mit und bewegst deinen Stick. Hier habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht. Es kann sein, dass ich auch einmal einfach meinen Stick bewegen muss und dann klappt das. Warte mal kurz. Ne, die haben die Höhle nicht umgebaut. Da war eine Treppe. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Da war eine Treppe dann geht es jetzt nach unten und dann haben wir. Entweder... Oh, den wollte ich haben. Aber ich nehme den kleinen hier oben. Ähm, dann können wir nach links ein kleines Stück, dann nach hoch und da kommt dann... Ja, doch. Ja. Ich habe einfach die Treppe nicht mehr im Kopf gehabt. Die eine Treppe habe ich vergessen. Also die, die Leiter eigentlich. Aber es ist eine Treppe. Mann! Und das ist nur... Geh mal nach hinten, Stuhl. Ich rutsche mal ein bisschen in der Gegend rum hier. Jetzt kann ich es ja ohne Kopfhörer. Ja, ist halt ein bisschen blöd, aber naja. Nach... Diese dumme Animation. Nice. So, bleibt auch drin. Ich weiß gar nicht, was für ein Multiplikator der äh, Fabelhaft Wurf gibt. Ich habe nicht geguckt. Doch, fabelhafter gibt es sogar noch einen Multiplikator drauf. Biber Level 20, der Rest ist noch höher. Biber kommt langsam. Drachenwut, Nice. Da geht natürlich die Kratzfurie flöten, würde ich sagen. Oder? Doch. Wir haben hier eine Kopfnuss. Komm, Kratzfurie ist nutzlos. Ja. Warum für Drachenwut? Das ist natürlich nice. Obwohl Glurak natürlich nicht Drache ist, außer auf Mega X, glaube ich. Ich weiß nicht, welcher der Schwarze und welcher der rote Lua mega ist. Ich glaube, Mega X ist der dunkle, der Drache. Dann, da haben sie endlich nachgezogen. Oh, das wollte ich nicht. Okay, ist egal. Wir machen das einfach. Kann sein, dass ich nächstes Mal wirklich Geo dabei habe, dann. Wenn ich das jetzt fange, natürlich. Ich guck mal. deshalb mega Multiplikator ich sollte auch von der Multiplikator teilweise Teilweise jetzt mich wunder, was da alles mitgezählt wird aber ich drücke einfach A zum ja komm auch vorwärts ich, ver ver ich verpeil das ab und zu dann sorry äh, wollen wir noch mehr? ja komm noch ein Macholo. wenn wir schon dran sind so ein sei, wäre übrigens auch ganz cool so wie in Pokémon Go so 30 Minuten lang hast du mehr EP oder sowas ich fand das eigentlich immer ganz nützlich da noch gezählt Okay, ich dachte nicht, dass das klappt noch. Aber manchmal muss man einfach Glück haben. 3,3 Multiplikator, nice. Weil erfolgreicher Fang, fabelhafter Wurf mit einem Wurf und Wurftechnik. Wir kriegen Macholla Bonbon, da gucken. Muss ich nicht mal chain teilweise. Also. Wenn ich das jetzt in Macholla anschmeiße, dann ist das voll gut. Ähm, was heißen würde, ich würde meinen Macholla natürlich noch nicht jetzt füttern, sondern ich würde eins nehmen, das gut ist. Wesen ist und so. Aber ich gehe jetzt mal weiter endlich zum nächsten Fleckmon-Typen. Weil das Einzige, was man bei Pokémon eigentlich noch beachten sollte, ist Chaining und Wesen. Hier, in diesem Spiel. Äh, ich glaube, Bibo liegt drunter, das heißt, ich nehme mal... Der Geowurf, das ist kein Typenvorteil. Ich schmeiß Nidorino wieder rein. Du Sau. Megas weiß ich, dass es gibt, habe ich gesehen in einem Trailer. Ich weiß nicht, ob die Mega einfach dabei sind, weil es so eine Gewohnheitssache gibt, dass es Mega-Evolution gibt. Oder ob sie das als Log mitnehmen wollten für Let's Go. So, hey, es gibt Mega. Komm, spiel doch. Voll cool, wir haben Megas, Megas und so. Ja, ich weiß nicht, aber... Ja, ich spiel Mega auch nur, weil sie stark sind halt. Ich bin... Wobei, mega Ariodactyl finde ich zum Beispiel cool. Mega-Simsel liebe ich. Und Mega-Bieber finde ich einfach richtig cool. Auch zum Spielen. Also, es sind eigentlich... Ich spiele eigentlich immer Bebau oder Sims allein im Ultra. Und habe mir jetzt vor ein paar Tagen noch ganz kurz den Ariodactyl-Stein geholt. Weil Ariodactyl äh, allgemein recht stark ist. Und ich das mag zum Spielen. Ja, genau diesen Höhlenabschnitt habe ich gemeint sogar. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wir kommen da runter und würden direkt hier wieder reinkommen. Aber das ist ja eine Ebene drunten. Das habe ich verkackt. Ich quatsch den gleich an. Ich will nur kurz gucken, was er hat. Angriffsplus, okay. Hallo? Natürlich komme ich dagegen an. Ich meine, ich bin ja... ...der Master Trainer. Äh, Tokuo. Ne, ich bin Pipo. Oh, uh, der Slow Life. Oh, uh, das könnte ein Risiko sein. Was hat Shilock drauf? Soll ich es riskieren? Shilock hat ein neutrales Wesen übrigens. Das ist nicht so optimal. Und das, die ganzen Bombos und so stecke ich übrigens das erstes Mal in mein Story Team. Denke ich. Und... Oder auch nicht. Ich guck mal. Eigentlich wäre es schon cool, die zu pushen. Und alles, was ich nachträglich mache, ist halt dann später mal noch ein Team zusammenstellen, das ich will. Aber das würde ich dann auch halt nochmal extra machen. Da würde ich auch ein bisschen chainen wegen den verteilten Punkten. Shiny muss es nicht zwingend sein, ich will aber die Werte pushen. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit wäre, falls ihr es noch nicht wisst. Aber das ist das mit dem Richter, das Pikachu schon voll hat. Das kann man chainen halt eben. Ab Chainlink 31, glaube ich, ist dieser Wert recht stabil auf mindestens 4 Punkte auf Maximum. Und wenn man Glück hat, kriegt man 5 oder sogar 6 Werte plus. Und die Legendären kann man wirklich auch soft resetten. Das heißt, ich würde meine Switch jedes Mal, wenn ich ein Legendary anquatsche, Home Button schließen, neu starten, anquatschen. Button schließen, neu starten, anquatschen, bis es shiny wäre. Wäre eine Option. Legendaries haben normalerweise 3 von 6 Werten garantiert auf Max. Das Wesen ist zufällig. Und welche 3 maximal sind, ist auch zufällig. Es kann auch sein, dass mehr als 3 sind, weil es werden zuerst 3 ausgelost, die komplett sind. Und danach wird zwischen den restlichen drei, wird ein Wert von 1 bis 31 festgelegt. Und da kann es halt sein, dass der 31 trifft. Bei Legendaries. Legendaries kann man ja nicht trainen, weil die nur einmalig da sind. Ja. So viel dazu. Also man kann schon einiges missbrauchen. Normalerweise braucht ein Reset auf dem Spiel Deutlich länger habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt viele gesehen, die nach 400 bis 500 Resets einen Shiny Mewtwo, Shiny Lavados und so hatten. Normalerweise kann man da wirklich ewig dran hocken, da das Training im alten Spiel auch um einiges schwerer war noch. Hier hat man so viele Faktoren, die nicht mehr beachtet werden, man kann sehen, welche Pokémon da sind, man weiß, was man anquatschen muss. Einen Chainbreaker gibt es nicht mehr, wenn man einfach flüchten kann. Wenn man das nicht macht, ist man selber schuld. Was passieren kann jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte unbedingt meinen Shiny Bibo haben, also chaine ich Shiny Hornlyu durch, Hornlyu, Hornlyu, Hornlyu, bis es Shiny ist. Kann sein, weil der Shiny Counter neu resettet wird die ganze Zeit, dass ich zwischendurch ein Shiny äh, Safcon kriege oder ein Shiny Pikachu landet, ein Shiny Taubsi. Das kann tatsächlich vorkommen. Dann muss ich mich natürlich entscheiden, will ich jetzt meine Chain weitermachen mit, mit Hornlyu? Oder nutze ich, dass da schon ein Shiny steht und fange mir das, was die Chain unterbrechen würde. Und da kommt jetzt halt das Problem mit, horn ist nicht selten, das kriege ich überall zehnmal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schlurp-Chain möchte oder sagen wir die Starter-Pokémon, die, die, die ja nicht so oft auftauchen, dann habe ich da eher ein Problem, weil die nicht so oft auftauchen. Das heißt, ich stehe da schon halt teilweise stundenlang da. Äh, ich benutze ganz kurz einen Beleber auf Bibo, weil ich möchte, dass der EP kriegt. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, halt auf die Situation dann, was man damit macht. Aber im Großen und Ganzen ist das Training halt relativ einfach geworden. Gut, ich habe mich nie wirklich mit Training befasst. Ich weiß, man kann sie irgendwie weiter züchten, weil ein shiny Elternteil... Im Ultra hat eine größere Chance, den Schein, das Shiny-Gen eigentlich zu vererben. Aber ich habe mein eine Shiny ohne Schillerpin wohl gemerkt. Das gab es ja noch, Schillerpin, um die Chance zu verdoppeln. Dann hat man, glaube ich, statt 1 zu 10.000 irgendwas noch 1 zu 5.000 irgendwas. Oder sowas rum. Ähm. Habe ich mein Shiny Zoroark bekommen. Also Shiny Zoroa. Giftieb, cool. Perfekt. Das kommt rein, scheiß auf Herdner. Ähm. Und als ich dann, glaube ich, sogar das Zorua ähm, mit Eva aus, ausgestattet habe, das heißt, ich habe Dicta besiegt für Inits, ist mir mein Shiny Dicta noch aufgetaucht, das Alola Dicta ein Shiny. Also ich habe da mega Glück gehabt, dass da zwei Sh Shinies aufgetaucht sind. Beide wohlgemerkt noch ohne Schillerpin. Danach habe ich mir den Schillerpin geholt, seitdem halt habe ich keine, keine Shinies mehr bekommen. Ja, aber das gibt's. So, wir haben noch einen Trainer, ich habe Zeit gesehen, keine Sorge, ich mache trotzdem noch kurz diesen einen Trainer, bevor ich beende. Weil wegen, weil ich es kann. Ich möchte die Folgen ein bisschen länger machen, um mehr vorwärts zu kommen, zeitlich halt. Weil ich hänge halt schon recht hinten nach, merke ich, von den Folgen her. Und das liegt auch daran, dass ich nicht wirklich verarbeiten kann, dank YouTube. Noch fünf Minuten, dann sehe ich, ob es geklappt hat. Ich hoffe, diesmal klappt es, weil sonst müsste ich das extra nochmal von MP4 in MP4 rendern. Damit ich es hochladen kann. Gibt voll Sinn, ne? Finde ich eben auch. So, ich schmeiß das mal rein. Schick. Online, oh nein, ich finde. Oh man, der ist natürlich Asi. Cool, ich habe überlebt. Ha! Noob. Oh, nix. Okay, das kann kein Finale, das ist gut. Ähm. Nein, das wollte ich nicht. Okay, Eglis haben wir eigentlich auch ganz klug gewesen, um mal ein bisschen nachzuheilen. Das könnte jetzt böse kommen. Ich nutze die Zeit und benutze einen Trank, weil das Problem ist, ich bin schneller. Das heißt, ich würde verfehlen. Im Normalfall würde ich jetzt einen Tagout gegen Taubos, äh, Taubos zum Beispiel machen oder so irgendwas, das fliegen kann, damit er mich nicht trifft. Zum Beispiel gegen Glurak, der ja Flugfeuer sein sollte, wenn hab. ich es richtig habe. Ich habe nie Glurak gespielt irgendwie. Äh, aber der sollte Flugfeuer sein, das heißt, der würde zum Beispiel ausweichen. Das wäre natürlich ein gescheiter Tagout gewesen. Und da ich dann die Initiative habe, kann ich dann mit Glurak eine starke Attacke rein, bei, reinsetzen, bevor er irgendwas machen kann. So. Ähm, wenn ich übrigens die ganzen komischen Legendentrainer da bis, besiegt habe, würde ich alle meine Pokémon eigentlich aus der Bank rausschmeißen, außer mein Main-Team. Und dann eigentlich nur noch aufs Training gehen, wenn ich mein 6. Team halt trainen möchte. Das heißt, ich würde dann mein Story-Team behalten und mein getraintes Team. Mehr nicht. Und das Storyteam werde ich mir noch markieren dann. So, wir beenden die Folge, bevor wir hoch hochgehen. Ich bedanke mich bei euch für's Zuschauen. Auf euch es gefallen. Wir uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist heute Alles mit Zucker. Okay.